Der kraftvolle Motor und das robuste Mixmesser ermöglichen das Mixen verschiedener Zutaten im Handumdrehen. Perfekte Smoothies und Milchshakes, Eis und Sorbets sind so in Sekundenschnelle fertig. Mit dem Thermomix erzielen Sie ganz einfach die gewünschte Konsistenz.